Ah, ist ja ekelhaft. Das ist ja jetzt nie so. Ah, und jetzt eine schöne Grille. Oder so, erstmal verdammt lassen. So, jetzt hier willkommen bei den Testoleros. Willkommen äh, zum zweiten Teil Insektenessen. Hier, wir testen die Insektenmischung von snackinsects.com hat Rico hier so ruppig aufgemacht. Ich weiß nicht, was das soll, aber er hat wirklich Hunger. Heute äh, probieren wir... Wann ja, ist der Essen heute? Was ist denn das jetzt hier für eine Lampe? Das sind jetzt äh, Grillen, Alter. Grillen? Grillen. Dann nimm dir die dicke. Warte mal, da fehlt die, was, oder? Die dicke Mutti. Nein. Daher, das hier, willst du hier ja. das andere noch mit drin basteln? Nee, ist gut. Mir da reicht jetzt. Bisschen, hier. Ja. Also einmal ist es ja Oder wie ist es <du> sofort raus? <lacht> ich gehe sofort raus. So, einen äh, guten Appetit war. Mm. <lacht> mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Ich weiß, nicht, was das war. Oh, das klirbt hier zwischen die mm. Tür. <lacht> Okay, also, das hatte was von diesem Puffreis oder so, diese komischen ähm, Cornflakes, äh, nee, diese, diese Honigflakes. Ja? Nee. Ja, ich meine, schmecken beschissen. Das also, ganz ehrlich also, das Schmeckt wirklich scheiße. Also da waren die Mehlwürmer, war auf jeden Fall besser als... Definitiv. Was war das überhaupt für ein Vieh? Na, das war hier die äh, zirpende Grille. Nee. Ah, da. Grillen. Grillen, ja ja nicht gelesen. Ach, hier Grille, ja. Achso, und dann gibt's im nächsten Video gibt's noch eine stecke Also, äh, für die Grillen von snackin6.com ja, Da also, brauchst du erstmal äh, eine ordentliche Mundspülung, ey. Ja, das hat uns viel nicht so gemundet. Du siehst es, bevor das ist. Und, und hier, aber das hat nicht geschmeckt. Gar ja nicht, also null von 5 Sterne. Ja, definitiv. Das war auch nicht so, das war so weich auf immer und das knackt das eben mal und dann. Äh. Ich glaube, wenn man, wenn man dazu jetzt eine süße Soße hat und so ein Rindersteak. Und die, und, das ist da so und, die, und die Grill on top oder was? Ja, so. <lacht> dann ist es vielleicht schmackhaft, aber so. Es ist ja wie die, wie die, genau, wie die berühmte Fliegener Suppe, wa? Kannst du bestimmt auch in der super machen. Okay, klar, klar, klar. Abschmecken oder als süße Variante mit Schokolade oder Karamell servieren. Mm, lecker. Also, wie gesagt, hier, wenn ihr auch mal probieren wollt, hier unter dem Video in der Beschreibung gibt es einen Link. Einfach aufklicken Rico ist ganz begeistert davon. Mm. Ich nicht. Ich glaube, für das nächste Video lassen wir uns ein bisschen Zeit. Bis, Bis zum nächsten Mal. Haut da rein. Macht's gut get the stimulus